Hey Leute, ich bin Conny und heute spielen wir mal wieder den Sonic Speed Simulator. Und ich habe hier noch einiges zu tun in dem Speed Simulator. Ich habe es seit dem letzten Livestream nicht mehr gespielt. Ich laufe jetzt einfach mal. Ich muss erst mal wieder in die Steuerung reinkommen. Grundsätzlich auf das Spiel klarkommen, weil, uiuiui, ui, ui. die Steuerung ist ja sehr gewöhnungsbedürftig und wir gehen dann in die Lost Valley Obby. Einfach nur, weil wir es können, gehen wir diesen Weg. Am. Bam, bam. Oh, zu weit. Und dann geht's weiter. Jetzt sind wir in Lost Valley. Wie viele Ringe habe ich eigentlich? 39.000, aber ich will irgendwie gar nicht die Sachen aus den Maschinen öffnen. Ich will eigentlich nur leveln. Falls ihr es noch nicht wisst, diesen Tailskin hier, den schaltet ihr frei, indem ihr hier diesen Weg lang geht. Hoch, machen wir einmal. Und den Ring nehme ich mit. Und dann hier den, durch den Looping einmal durchlauft. Und auf der Plattform hier ist der Tail Skin drauf zu finden. Und da schaffe ich es niemals hoch. Okay. So, also, gehen wir einmal den Looping hier. Es macht einfach Spaß, dieses Spiel. Und dann gehen wir zu Emerald Hill Obby. Es gibt einen neuen Skin für 100 Karten. Ja, und das gucke ich mir alles gleich an. Nein! Ich habe. Ah, ich habe zu früh springen gedrückt. Ich, ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen, dass ich in der Luft so einen hier machen kann. Jetzt habe ich schon wieder gemacht. Ich war nämlich eben noch so, ich halte jetzt einfach Leertaste gedrückt für den Fall, dass ich äh, aufkomme, dass er dann direkt anfängt zu springen. Aber das ist ja gar nicht drin. Na gut, muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Conny, man kann das skippen. Ich weiß, dass man das skippen kann, aber ich gehe den Weg gern. Ich meine, kann ich diesen hier machen? Ich weiß, das könnte ich auch so, wenn man sich einfach hierher tippen würde. So, aber es gibt so viel. Gu guckt euch das an. Ich habe es hier einfach reingeschafft. Okay, ich kann jetzt diesen machen. Okay, ich, ich habe keine Ahnung, wie man, wie man sein Momentum hierfür richtig nutzt. Als ob ich das jetzt First try schaffe. Ich habe beim letzten Mal so hart gehasselt, um das Ding zu berühren. Und jetzt schaffe ich es einfach First try. Okay. Okay, ihr sagtet, man muss Karten sammeln, um den neuen Skin freizuschalten. Ich gehe jetzt als allererstes mal unten aufs Menü. Und sieht dann, hier ist das Skin. Abschalten von Sammeln von Kartenfragmenten. Okay, wo ich diese Kartenfragmente finde, weiß ich jedoch nicht. Rebirth brauche ich äh, Level 100 für, okay. Für Level 100 muss ich eigentlich nur ein bisschen langlaufen, dann habe ich das doch bald. Mein Level 100 sollte gar nicht so lange dauern, oder? Wenn ich jetzt so hier langlaufe, ja, das geht voll schnell mit dem Level. Ich könnte jetzt eigentlich auf den Rebirth husteln dann könnte ich die nächste Welt freischalten, weil in der nächsten Welt weiß ich ja noch gar nicht, wie das da aussieht. Und vielleicht gibt's die Kartenfragmente auch erst in der nächsten Welt. Das könnte sein. Ach, schade. Nein, ich krieg nichts. Ich krieg nichts, Leute. Ich bin zu blöd, das alles zu treffen. Guckt euch das an. Bam, bam. Aber ich bin froh, dass ich das hier kann. Nein, ich habe die Rumpe nicht bekommen. Ich bin zu weit geflogen. Ich dachte, ich war jetzt voll die Combo. Ich war voll konzentriert. Also, es steht im Chat, wo die spawnen. Auf Englisch. Character Fragments have been spawned in Green Hill. You have five minutes before they disappear. Okay, dann muss ich zurück zu Green Hill. So, was war nochmal der... Way, um sich schnell zu teleportieren. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie man sich teleportieren konnte. Gab's dafür einen direkten Weg oder nicht? Ich könnte auf jeden Fall diesen hier mal machen. Aber das mache ich, glaube ich, später. Noch mal richtig. Hallo, ich will da rein. Aber da kommt man nicht rein. Was ist denn das für ein... Wie konnte man sich nochmal teleportieren, Leute? Am Anfang kannst du wieder zu Green Hills... Ja, am Anfang... Also gibt's da keinen TP-Button. Okay. Warte, was ist das? Also das war nur... Das war Blumen. So, grüne Hügel. Zurück zu Green Hills. So, und jetzt müssen wir gucken, wo die Kartenfragmente sind. Die wären ja scheinbar hier irgendwo bei Green Hills gespawnt. Aber fünf Minuten, bis sie dissipieren. Ich Weiß nicht, wo ich sie finden kann, aber die Ringe nehme ich natürlich mit. Einfach nur, weil ich es kann. Huch, was ist das? Das war... Eine beim Eck ganz am Anfang. Okay. Gucken wir beim Eck ganz am Anfang. Also erstmal hier. Ähm, Eck. Hier. Ähm, ja. Da. Ah! Okay, also nicht beim Eck ganz am Anfang, aber beim Spawn in der Nähe. Okay. Verstanden, Leute. Heißt das, ich muss jetzt wieder oben gucken? Die liegen nicht einfach auf dem Weg. Meint ihr, da oben ist wieder eine? Wir gucken hier einfach mal lang. Oh! Endlich. Endlich. Lol, hat mir nichts gebracht. So, hier noch eine, please, noch eine. Nur noch eine, please. Augenblick. Du hast gerade einen collected. Ich weiß, dass ich einen collected habe. Das, das habe ich ja mit Absicht getan. So, hä? Oder gibt es nur eine einzige Karte, wenn die hier erscheint? Heißt das, hier sind nicht mehrere Karten erschienen, sondern eine? Okay, Fragments have been vanished. Okay, the character fragments. Das steht da ja in der Mehrzahl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur einen davon gibt, wenn die dann mal erscheinen. Weil, wie lange soll man denn das jetzt machen? Wenn ich 100 Stück davon bekommen soll. 100 Stück, ich habe jetzt zwei. Also, hä? Insgesamt hast du zwei collected, ja. Aber, naja. Es könnte eine Weile dauern, bis ich hier alle gefunden habe. Wie lange hier unten eben Sachen? Keine Ahnung. Na gut, dann muss ich wohl warten, bis sie wieder woanders neu abschauen. Oder ich farm jetzt einfach mal kurz die Level zusammen. Bis ich Level 100 bin, dann kriege ich meinen Rebirth. Dafür gibt ja nicht... Brauche ich ja nicht mehr viele Level hier. Huch, ich wollte unten landen. Na gut, dann eben hier oben lang. So, komm, das gibt mir jetzt XP und... Ah, oh, ich bin genau neben den ganzen XP gelaufen. Nochmal neu. Jetzt aber drrrr. So, Level 99, gleich haben wir es. Die spawnen random. Ja, dass sie random spawnen, habe ich mir fast gedacht. Oh, dass hier alles leer ist, wundert mich. Aber hier, komm da. Und, Max-Level. Das heißt, jetzt gehen wir auf Rebirth. Bam. Und dann sind wir wieder ziemlich langsam. Na gut. Und wir gucken immer auf dem Chat, wann die kommen. So, 1, 2, 3. So, jetzt sind wir Level 7. Level 8. Level 9. Level 10. 11. Level 12. 13. 14. Please, mehr, please. Level 15. Und langsam kommt's. Langsam kommt die Geschwindigkeit. Ich bin Level 17. Welches Level brauche ich eigentlich für den nächsten Level ab? Ich weiß es nicht. Warte, ich gucke einmal kurz nach. Wiedergeburt kann ich jetzt ab Level 125. Okay. Er steht nicht nur im Chat, sondern auch links auf dem Bildschirm. Okay. Ey, warum ist, ist Ray so viel schneller als ich? Unfair. Aber dafür kann ich die Ringe einsammeln, ohne an ihn vorbeizulaufen, wie es mir immer wieder passiert. So, Level 22 reicht für den Looping locker. Genau. So, dann noch der hier. Bam. Und jetzt bin ich schon Level 32. Jetzt geht's richtig schnell. Jetzt geht's richtig voran. Ich glaube, das ist eigentlich eine richtig angenehme Geschwindigkeit, um hier zu rennen in dem Spiel. Ich werde jetzt noch einmal den Looping da hinten schaffen. Dann gehe ich gleich mal wieder rüber zu Emerald Hill. Wobei, ich könnte auch in diese andere Region. Ich habe vergessen, wie die heißt. Erstmal hier nehme ich alles mit. Hier, Welt 2. Schließ Obi Lost Valley ab. Ja, habe ich doch schon. Hä? Ach, muss ich das bei einem Rebirth nochmal neu machen? Ja, lol, dann muss ich das neu machen. Ja, okay, es macht Sinn. Das ist ja auch ein Rebirth, aber trotzdem. Dann mache ich das halt nochmal neu. Da wollte ich einmal den Teleporter am Anfang benutzen. Hopp. So. Ich bin Level 789, alles klar. Ah, was war das denn? Hopp und hopp und hopp. War ah, da was? Nee, da war nichts. Gut. So, Lost, dieses verlorene Teil hier. Das habe ich mir bisher nämlich noch gar nicht so genau angeguckt. Was ist Ah, Green Hills. Kommt man direkt zurück. Okay. Ich war nämlich hier noch nie wirklich auf der linken Seite. Ich bin immer nach rechts gelaufen. Ah, hier sind Ringe. Die Ringe ziehen mich auch nach rechts. Ich kann nichts dafür. Hier sind Ringe. Die ziehen mich auf die rechte Seite vom Lost Tail. Und Leute, man muss Ringe einsammeln, auch wenn ich sie gar nicht benutze in dem Spiel. Weil ich gar nicht so hart reinhasse. So, sie sind im Emerald Hill. Okay, dann muss ich zu Emerald Hill. Dann kann ich mich hier nicht so viel länger jetzt aufhalten. Aber trotzdem ein bisschen mehr angeguckt als sonst. Auf zu Emerald Hill. So, Emerald Hill. Dann gucken wir, ob die Fragmente hier oben sind. Weil hier oben komme ich ja sowieso nie nochmal neu hin. Ich glaube, ich nehme mal den Weg hier hinten. Nee, das ist, das hier ist ein anderer Weg, um da hochzukommen. Faire stehe. So, und da ist ein Fragment. Perfekt. Da haben wir jetzt drei von 100 und 4 von 100. War da noch eins? probieren es einfach aus hier. Na gut, hier finde ich nichts mehr. Gut. Wir suchen jetzt die Fragmente, wo wir auch immer wir sie finden können. War da eins? Nee, hier sind nur Regen. Kannst du meine Verlosung machen? Was sollte ich denn verlosen? Oh, Ich habe hab euch doch schon alles gegeben, was ich habe. Inklusive meiner Seele. Aha. Ey, gib. gibst du. Dankeschön. Ah, die will ich haben. Und bitte, bitte, bitte. Nee, irgendwie. Jetzt finde ich... Doch, da oben ist noch eine. Ja. Gibst du. Meine. Okay, das, das gefällt mir besser. Hier finde ich viel mehr Karten als vorher. Ey, hey. Genau. Ha. Ich wünschte, hier oben wären auch welche. Das wäre so cool, wenn, wenn ich hier jetzt noch eine gefunden hätte. Da ist eine, nein Okay, Leute Das ist meine Dankeschön, Bruder Nein, wie konnte mir das passieren? Ich bin so ein Idiot, Leute Egal, wir gucken jetzt, ob da oben noch eine ist Das hier muss ich aber wieder lernen Weil wenn ich das machen will, dann kriege ich es nicht hin Ihr seht's, ich kriege es da nicht hin Aber vorhin, als ich einfach so aus Jux einmal versucht habe Da habe ich es natürlich geschafft, dann noch ein noch einen Versuch ja. Na gut, hä, was war das? Ach, ich habe vergessen, zweites Mal zu drücken Wo wollte ich hin? Ach ja keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich jetzt noch eine Karte finden könnte. Huch, oh, das war schlecht. Hä, hey, was war das denn? Ich habe Leertaste gedrückt. Ich schwöre. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott, ich habe Leertaste gedrückt. <lacht> was soll ich tun? Das, das war das war jetzt. Das war wirklich mein Fehler. Manchmal will ich einfach zu sehr. Jetzt. Aha. Na gut, Peter Porker. Peter Porker ist mein lieblings Lieblingscomic-Mensch. Manchmal hat man einfach zu viel Speed. Ihr kennt den Hassel. Da hinten ist nämlich noch, noch eine Karte. Okay. Sehr gut, dass ich hier nochmal lang bin. Jetzt stehen bleiben. Nicht versagen, Leute. Ja. Nein! Nein! Jetzt habe ich Leertaste gedrückt, als ich Leertaste nicht drücken sollte. Ach Mensch. Egal, ich hole mir die Erfahrungspunkte jetzt. Puh. Dann will ich auch nicht mehr. Ich wollte das nie. Und die Fragmente sind weg. Na gut. Aber das Sammeln der Fragmente ist jetzt wieder so eine Grindy-Sache. Weil das könnte ziemlich lange dauern, bis ich die endlich hinter mich gebracht habe. Ich weiß ja nicht, ob daraus was werden könnte. naja. Wie viele Fragmente habe ich jetzt eigentlich? Ich habe 10 von 100. Okay, bei der Geschwindigkeit würde das noch ewig dauern. Hier gab es doch irgendwie noch so einen Bouncer, mit dem ich irgendwo... Genau da. Und wie bin ich daran gekommen? Ich glaube, hier rüber bin ich daran gekommen. Dann konnte man diesen machen und dann war man hier oben. Genau. Und das war dann der einfachere Weg, um da hochzukommen. Ich habe mehr als 30 Minuten dafür gebraucht. So kurz! Ich würde mir, ich würde glauben, ich würde dafür mindestens eine Stunde brauchen. Naja. Aber weil das so eine grindy Sache ist, glaube ich, dass ich die auch nicht jetzt hier so easy hinter mich bringen kann. Deswegen würde ich sagen, was ist jetzt mal mit dem Sonic Speed Simulator? Wenn es euch hierhin gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Bis dann und ciao!